Wer ist der fakeste Influencer? Ist ein richtiges Opfer. Hast du dir schon mal vorgestellt, mit dem anderen Sex zu haben? Ich bin so oder so am Arsch. Jo Leute, herzlich willkommen mal endlich wieder bei einem YouTube-Video von mir. Ich weiß, es ist ungefähr vier Jahre her, dass ihr mich hier so im Querformat mal auf diesem Kanal ähm, gesehen habt, getan haben. Deutsch, toll. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen tollen Gast dabei. Eine tolle GästInnen, dann muss ja auch gendern heutzutage. Genau. Dann willst du dich einmal kurz vorstellen. Hallo, ich bin Sanilu. Bisschen lauter, bitte. Hallo, ich bin Sanilu. Sehr schön. Ja. Wow. <lacht> <lacht> ja, wir spielen ein sehr spannendes Spiel ähm, mit Troschis. Wir haben euch nach spannenden Fragen gefragt, die auch teilweise sehr, sehr intim werden können und so weiter und so fort. Die wurden von einem sehr netten Assistenten alle zusammengetragen. Wir haben die noch nicht gesehen in einer Schüssel und dann müssen wir eine ziehen. Dann muss man die Frage laut vorlesen und dann kann man sie entweder beantworten oder nicht beantworten. Und wenn man sich dazu entscheidet, sie nicht zu beantworten, dann muss man einen ekelhaften Troschi-Shot trinken. Spaß, die sind lecker natürlich. <lacht> Karamell ist wirklich sehr lecker. Ja, Karamell ist wirklich lecker. Waldmeister ist das Beste. Ja, also es wird spannend. Spannende Fragen und ähm, ja, okay. wir haben vor, bei, bei Sony auch ein Video gedreht, könnt ihr danach das Video vorbeischauen, aber wir sagen es am Ende nochmal. Also. Ja, warte ja. mal, also bei ja. mir haben wir auch was Tolles gemacht. Ja, okay, ich okay. fange an, eigentlich hm. Ladies first, achso, oder ich so. bin eigentlich ein Gentleman und wir können okay, auch so. nee, Gentleman. Ja, mach oh. mal. Ne, ich halte dann auch so. Ah, oh, danke ja. schön, ja. Darf ich? Ja, du darfst. Vielen herzlichen Dank. Welcher Influencer ist in echt anders? Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Da bin ich mal gespannt. Und ich muss ja zuerst antworten. Du musst nur antworten oder trinken, wenn du es nicht beantworten möchtest. Man muss ja nicht immer negativ denken. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man kann auch sagen, dass die Person in echt netter ist als es genau. rüberkommt. Eigentlich kann die Person jetzt gerade gar nicht sauer auf mich sein, weil ich es der Person noch gesagt. habe. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich fände die Frau Tim, weil. Ist netter oder böser? Ist Oh. <lacht> Nein, ähm, ich äh, habe ihn kennengelernt und bevor ich ihn, also als ich wusste, dass er da hinkommt, wo ich war, hat bei dem Dreh, wo wir beide zusammen waren. Ja genau, Schön, ja. genau, ja stimmt, genau. Ja. Und da dachte ich mir so, oh, ach du Scheiße! So, ich habe einfach voreingenommen, weil ja, ich stimmt, damals diese stimmt, ganzen Skandale ja. gesehen habe und mhm. so. Und ich fand ihn so krass nett, ich fand ihn so lustig. Wir haben die ganze Zeit uns Tot gelacht. Und dann habe ich auch am Abend zu ihm gesagt, ich so, ey, ich finde dich so cool. Und ich war voll voreingenommen und es mhm. tut mir richtig leid. Und deswegen würde ich sagen Yeah. Also ja, also er ist gar nicht, er ist nicht unbedingt anders, aber er ist irgendwie, ich habe ihn viel positiver Man wahrgenommen. Vorgestellt. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, ich war auch sehr überrascht, ich dachte auch erst so, er wird wahrscheinlich vielleicht abgehoben sein oder so. Irgendwie ja, so. genau, abgehoben dachte ja. ich auch. Aber der war so nett, wir haben da abends zusammen gechillt, super nett, muss ich auch sagen, also da war ich eigentlich positiv überrascht. Ja, äh. So, jetzt hältst du die Schade schön für mich. Dann ich jetzt vielen Dank, dass du es gehalten hast, ja, der lieb. Gerne, ja. Gott, was ist das für eine Handschrift Assistent. <lacht> Mensch, was hast du zuletzt gegoogelt? Oh, darf ich zuerst selbst gucken? Äh, äh. Und dann... Nein, du musst es jetzt sofort drauf haben. Ja, das weiß ich ja selbst nicht. Ich, ja, kann noch, aber ich, kann noch, ich kann noch gucken und, dann, und dann, dann noch entscheiden, ob ich trinke oder nicht. Nein. Natürlich. Ja. Doch. Ja, okay. Also einfach mal einen Verlauf gucken, oder was? Ja. Ich habe Angst. Ja, ich habe, ähm, ist Rabbit Feet Serious? Also sind Hasenfüße seriös? Weil ich so ähm, in so einem satanistischen das? Kult bin. Nein. Warum ähm, hast du das gekauft? Und hier Ponsen habe ich auch gegoogelt. Warum ich Ponzen gegoogelt habe, könnt ihr in Sonnys Video sehen. Das ist auch sehr spannend. Ich habe mit Rabbit Feed, ähm, das ist äh, so eine Mystery Box Seite und die haben eine Kooperationsanfrage geschickt und dann wollte ich halt gucken, ob die seriös sind. Und die, vielleicht sind sie so, vielleicht auch nicht. Ich habe dazu echt nichts gefunden, also muss ich ehrlich sagen. Aber Mystery Boxen und so ist halt auch so ein bisschen Glücksspiel und das muss man ja nicht. Okay, ja. Gibt man Möbelpack an. Trinkgeld? Das ist lustig. <lacht> Gibt man Möbelpack an Trinkgeld? keine Möbelpacker. Das ja, ist ich weiß, klar. ich wusste nicht, wie man die nennt. Möbelhochschlepper oder nein, was? Nein, ähm, Spedition. Spedition, gibt man. Ja. Ja. ja. hier kamen halt ein paar Sachen ja, an und äh, ich habe halt geholfen, die ja, aufzubauen. Ja. Wir haben jetzt beide bisher noch keinen Shop getrunken. Ja, wir sind Krass. eine ehrliche Haut. Krass, okay. Vielleicht kommen noch krassere Fragen. Ich jahre was. Dreier Also, so. wahrscheinlich hattest du schon mal ein Dreier. Nein. Oh, ist das langweilig. <lacht> okay. <lacht> Wer weiß, was heute noch passiert? Hm. mit dem Assistenten <lacht> da hinten in der Ecke. Genau. Hast du dir ja schon mal vorgestellt, mit dem anderen Sex zu haben? Also mit, mit dir jetzt wahrscheinlich. Mhm. Ich bin so oder so am Arsch. Oh. Warum? mal, ich, jetzt, ich bin eine geile Sau, du kannst Wenn es nicht ich, ich jetzt trinke, ja? dann weiß jeder ja die Antwort. Wenn ich Nein sage, würde ich lügen, deswegen muss ich ja Ja sagen. Okay. Ja, also sage ich ja. Ich habe es mir schon mal vorgestellt, irgendwann mal. Okay. okay. Nach Hause. Okay, weiter geht's. Jetzt bist du dran. Ja, Wir sind bisher cool. ja sehr ehrlich. Ich das will mehr ehrlich. Shots trinken. Der peinlichste Ort, den ich mir mal selber gemacht habe. Also, ich hab einen, habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, ich will es irgendwie nicht sagen, weil ich Angst habe, dass es weird. Also, dass das das könnte, das glaube ich, öffentlich sein. So Aber das Ding ist, also öffentliche Erregungen ja, ärgern. Trink. Nein, was? Trink. Ich uh, erster Shot. Wow. Wie hat das geschmeckt? Super, lecker, Adro. Super, hat es ja das ist klar, dass ihr hier nur die Sexfragen stellt. Hattet, hattest du Sex in den letzten 24 Stunden? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich will, ich muss ja mal auch einen Troschi probieren. Prost. Ich übrigens mal meine neuen Shotglasses. Mhm, mm, toll, ne? Schön. Oh, das. ey, das ist echt lecker. Ey, ey, ei. ei. Ja, ich habe das noch nicht es noch nie probiert. Ach krass. Das ist richtig. Das, das muss ich, ich sagen, toll. Alter. Ja, super. Nicht schlecht, Herr Specht. Leute, Alkohol ist schlecht für euch. Tut, trinkt es nicht. Und wenn ihr es trinkt, dann keine Troschis. Danke. Ah. Ich kippe hier wirklich meinen ganzen Couchstisch voll, aber egal. Oh nein. Alles Ähm, ja, der spricht ja. mich an. Okay. Wen aus der Familie magst du am meisten? Ich würde sagen, die Person, die mit der ich am allermeisten Kontakt habe und so halt dann, ne? Meine Schwester. Meine Schwester, okay. Spaß. Meine Schwester das ist und mein, mein ride or die. Ja. Sie, wir sind zusammen, waren wir, haben wir uns geschubst, geschlagen. Diana cowboy camp genau. in Österreich. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann schaut doch bei, beim Video bei Sonny, bei mir und mit uns zusammen. Ja. Ja, musst dich nicht rühren. Ja, oh, geil, das schneidet euch so so an dein Gesicht dran. <lacht> ähm. Oh. Vegane Wurst, nein, ich hab's es nicht gegessen. Nee, oh mein Wurst. Gott, jetzt riecht es übel. Oh mein <lacht> Gott, was hast du gegessen? Ich das selber gegessen. Wieder so eine vegane Wurst? Nein, wir haben das selber gegessen. Diese Ach so, Paste. ja. Ach, das ist wahrscheinlich dieses äh, japanische Ding da. Okay. Oder die Paste. Oh ja, der hat richtig geballert, <lacht> der Röpsel. Schön. Wer ist der fakeste Influencer? Hm. Das ist eine böse Frage. Ja, die Shots sehen schon ganz schön lecker aus da hinten. Mit sein. Ich muss überlegen, ob also, mir irgendeine Antwort einfällt, ohne hier einen Beef zu starten. Ja, genau, aber ich finde das ist immer ein bisschen, das ist so ein bisschen unnötig, da jetzt rumzubiefen. Ja, gib mir Fake einen Fake ist schon eine Aussage. Fake ist schon, muss nicht sein. Mir so würden wird. einige einfallen, ne? Genau. Ne? Das ist sehr spannend, ne? Aber ihr würdet gerne wissen, wer, ne? Aber ich muss leider jetzt einen Troschi trinken. Mehr als man denkt. Sehr viel mehr, ja. Oh ja. Mhm. <lacht> Spaß. Oh mein Gott, der war, der war doch ein bisschen stärker in meinem Einatmen gerade. Schön. Toll. Ja. Oh. oh, du Dummkopf. Jetzt habe ich den Anfang. Jetzt Die teuren Zettel. Reden. Der Assistent hat sich solche Mühe gegeben. Letzter Kontoabzug. Also damit... Also, also das was Als letztes... Abgekommen, abgezogen. abgezogen. Ah, okay. <lacht> ja, das ist interessant. Okay, Zeigst du es kommen. oder trinkst du es? Du darfst auch wie bei Google gerade erst selber gucken, was es ist. Ich weiß ja gar nicht. Ich, ich habe gerade eben mit meiner Kreditkarte für 75 Euro, war nämlich geschockt von dem Preis, deswegen wie weiß ich ihn. Drei Flaschen Wein. Ey, du hast ziemlich viele Dosen, aber auch. Gekauft. Ja, zwei Packungen Mangos, die vorgeschnitten sind, deswegen sind die immer sehr teuer. Und, ähm,. Ganz viele Dosen, ja, Pannen. Ja, ja, okay. Ganz viele Dosen Rippen, Sparkling und ja. Also. Okay, also auf okay. 75 Euro. Ja. Hast du gesagt? Cool, spannend. Cool, ja. Und was ist die davor? Die davor? Ja. Das muss ich jetzt gucken. Ja, mach doch bei mal. Bei meiner Kreditkarte? Ja. Ja, da habe ich bei DM 15 Euro ausgegeben. Das ist ja noch langweiliger. Okay, du hast bestanden. Ich muss, ich muss, du hältst. Entschuldigung! Mann. Meine Sch Lehrerin. Meine Lehrerin, das ist ja so ein Lehrerin-Ding. Ja. Nee, geht das So? so. Der schweigt ja. Der macht nicht irgendwas mit seinem Ah okay. Das sind aber die Augen. Ne, die Nase oben. Das ist hier die Ohren. hier so die auch, Nase. Meine Lehrerin, die auch immer das gemacht hat, hat auch immer gesagt, wenn es gab immer so eine Zeit in Kunst oder so, mhm. dass alle so gleichzeitig fertig wurden mit ihren mhm. Bildern und so. Also immer werden dann irgendwie alle fertig. Mhm. Und dann hat sie immer gesagt, oh, es ist Fallobstzeit. <lacht> also, was hat das jetzt mit... Sch Na, weil sie auch eine Lehrerin Sache ist. Ja. Fallobstzeit ja. und Schweigen. Meine, meine Lehrerin, die das immer gemacht hat, ist tot. Wer ist dein Celebrity Crush? Lass mich raten. Okay. Ich mir hättest ein Bier, weil es vorhin gesagt hast. Fass. Echt? Fängt mit ähm, S an und endet mit S. Celia Gomez. Nein. Sh Shireen Davids. die Loops. Mm, ja. <lacht> okay. okay. Also ich bin dran. Ja, die letzte. Würdest du was mit dem anderen anfangen? Oh, jetzt bist du am <lacht> Start. Das kann man jetzt interpretieren, wie man es will. Also das Video müssen wir jetzt an dieser Stelle... Reiblen. Genau. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hat irgendwer gewonnen oder nicht gewonnen? Nee. Ist auch scheißegal, oder? Ja, weil bei oh. mir es ein Verlierer oder ein Gewinner. wenn Falls ihr da abstimmen wollt, was Jamie vielleicht für eine Strafe machen soll oder ich. Je Nicht wer spoilern. Wer ich, ich hab doch hier oder ich gesagt. Ach so, oder ich. Okay. okay. Falls ihr da abstimmen wollt, was die Strafe sein soll für jeden, auch, der auch immer gewinnt. Genau. Hat, und dann ja. Schaut unbedingt bei Sony vorbei. Da haben wir auch ein tolles Video gedreht. Das ist wirklich sehr toll geworden. Spannend und super. Mhm. Na, unbedingt. Ja, und ja. äh, abonniert beide und kommentiert, dass ihr mehr Videos äh, sehen wollt von uns. Ähm, oder auch nicht und auf diesem Kanal generell. Es ähm, wird wahrscheinlich ähm, ja, das letzte Video jetzt <lacht> erstmal sein, für vier Jahre ungefähr. Dann melde ich mich in vier Jahren nochmal bei euch. Nein, ich ähm, zwinge den jetzt. Ja, okay. Folgt mir auch bitte auf Instagram, ihr nicht. Ja, Spaß, ja, doch. Folgt gut. uns beiden auf Instagram und TikTok. TikTok. Nein, TikTok ist scheißegal, Instagram ist gut. Ja, okay, das. ach, du bist schon die ganze Zeit so in Tschüss-Stimmung, ich rede hier noch weiter. Ja. Ich mach's jetzt einfach nur krass unangenehm für ja, dich. Und wie geht's euch? Okay, nein, okay, jetzt reicht's. Danke, Tschüss!